Habe ich das Punkt nicht vor dem Boss gemacht, damit ich Waffen nehmen mitnehmen kann, wenn ich ihn nun so... Das war Vorausüber. Lauf. Der kommt von da, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das besser ist als vorhin. Ah, versell die Gistone komplett wieder her. Ja. Okay, ich muss wirklich auf das Auge schießen. Der ist ins Wasser gefallen, der ist nicht tot. Ich kann nur hoffen, dass sie später mal stärker sind für den. Aber er ist nicht tot. Hey. Kleine. So. Es ist vorbei. Alles okay. Ganz sicher? Ja, versprochen. Alles ist gut. Du musst nur die Leiter für mich runterlassen. Suchst du mit mir meine Mom? Deine Mom ist hier unten? Ich denke schon. Ich hoffe es. <lacht> ja. Na klar. Ich helfe dir. würde jeder sagen, ich weiß. Das ist schon wieder eine neue Ah ja, wir sind. Ah, die war hier, hier drüben. Ja, okay, die war hier drüben. Da waren wir. Hier ist kaputt, weil wir da runtergefallen sind. <lacht> Ich habe ehrlich gesagt keine Lust gegen also, ihre Moms. Die ist creepy. Und wo ist dein Dad? war so Dad. Yes. Wow. Lass sie mal reden. Meine Eltern sind beide nicht mehr da. Hab nur noch meinen Bruder. Oh, tut mir leid, brauchst also du nicht. Das bedeutet, wir haben was gemeinsam und ist doch was Gutes, nicht? Okay, Claire ist Cool. Äh, also. <lacht> Sorry. Ähm. Um. Braucht den Granatwerfer eigentlich. Wie wäre das normal? Nice. Ich habe das Gefühl, dass wir hier erst noch am Anfang sind, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht. Wir haben jetzt Anfangs den ersten Boss gehabt, so gesehen. Wir gucken uns zuerst um, hier. Das ist eine Riesen-Map. Ich glaube, die Tür wird auch zu sein. Ja. Da drüben sind zwei Eingänge. Okay, hier ist zu. Wir brauchen ein Parkticket. Verdammt. Geht nicht ohne Karte. Komm, schon, Hilf doch mal. Und es geht sicher hier lang? So bin ich mit Mom letztes Mal gegangen. Sherry? Ich habe überall nach dir gesucht, Sherry. Ah, tapfere Kleine. Gehst einfach raus inmitten von diesem Chaos. Auf den Boden, Hände hinter den Kopf. Das meinen Sie nicht ernst? Auf ja, ziehen muss man können, hä? Ja? Jetzt. Sherry, bist du Ihre Hände? Wieso tun Sie Na das? still. Tu es. Okay, dann. Du gehorchst mir jetzt oder sie ist tot. Was soll dieser Mist? Kindeswohlgefährdung fürs Erste. Sherry? Komm her. Was wollen Sie mit ihr? Geht dich überhaupt nichts an. Wenn sie ihr wirklich Ich, ich hole meinen Bruder von Stars und der. Sherry, hier sein. Wie heißt du? Wie heißt du, verdammt? Claire! Sherry, du kommst jetzt mit mir, oder sagst dir wohl zu Claire. Okay, okay, ich gehe! Sie bringen mich besser zu meiner Mom. Natürlich. Hör nicht auf ihn, er lügt dich an. Stopp, hören Sie auf, bitte! Du erklärst mir nicht meinen Job. Stopp! Ich muss dir der money Oh ja, das wäre... Ich krieg dich, du mich Was war denn das für eine? Sei vorsichtig, Lass Bekommt das Arschloch, was er verdient. Wir haben zwei Möglichkeiten. Hier hinten. Der typ kam ja, ich denke es auch. Wir kommen hier später noch mal durch. Oder wir kriegen den Schlüssel und machen dann New Game Plus damit. Oh nein, bitte nicht. Ich hoffe nicht, ehrlich gesagt. Wer ist der gefürchteste? General anderen in Polizeichef Brian Irons. Chief Irons ist bekannt für sein... Das ist der Fetzer. Er, Miss ist der Polizeichef? Brauchen wir dafür einen speziellen Schlüssel? Okay. Ja, dieser Typ ist einfach mal Polizeichef. Alles klar. Ähm. Einsatz für das Weißenhaus missbrauchte Frauen. Ah, für seinen Einsatz für das... Ach. Ja, ich hab's gelesen jetzt. Ich hab mir grad gedacht, so what the fuck. Er ist ein Held. Äh, er macht seinen Einsatz für das Waisenhaus und er missbraucht Frauen. Das wäre ein bisschen sehr komisch gebaut gewesen für einen Heldenartikel. Aber hey, in Theorie möglich. Also, Zwinger, Schießstand, Transformatorraum und Leichenhalle. Okay, Schießstand. Irgendwie kommen wir darüber. Zu entsorgen des Objekts Schlüssel für Ersatzwagen, Einsatzwagen, verwogene unbrauchbare Schlüssel, mit dem er aber noch per Tastendruck Tür und Kofferraum des Wagens öffnen kann. Da ist sicher ein Schlüssel drin. Ja. Mr. Raccoon. Hallo, Jungs und Mädels. Hier ist euer Freund aus dem Raccoon City Zoo. Schön, euch zu sehen. Das mir sehr am Herzen liegt. Ihr kennt doch meine beliebten Mr. Raccoon-Figuren. Also, ich habe gehört, dass einige böse Kinder sie für Schießübungen missbrauchen. Aber... Liebe kleine Kinder, das würde doch nicht so gemein sein, oder? Das ist nämlich total mega gefährlich. Also Lasst es bitte schön bleiben. Wir sehen uns im Zoo. Mr. Raccoon over. Ja, okay. Nein, hier habe ich jetzt alles. Okay. Ist ganz gut, dann weiß ich, ob ich den Raum noch durchsuchen muss oder nicht. Ah. Ich mach zuerst mal meine zwei Säuregranaten weg. Oder? Okay, das ändert sich ja recht schnell zum Glück. Das ist abgeschlossen. Ich das kann confirm und auf dem Map. So, jetzt. Ah, ich muss manchmal nur dagegen laufen, dann bestätigt es das schon, dass ich äh, das nicht machen kann. Dann bleibt eigentlich nur die Tür unten. Okay, ich kenn die Viecher. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass ich zwei ein Krieg, kriege, aber okay. Ah, okay. Eigentlich sind die meisten hier überleben. Ich brauche eine Dusche. Versteckspiel. Alles. Ähm, so geheime Mission irgendwie. Das müssen ja die Cerberus hier drin sein. Yep. Sind sie auch? Männlich weiß 39 Jahre von Persona tot im Bett seiner Gefängniszelle gefunden. Hände aufgrund der Leichenstarre zusammengeballt. Sollte bald nachlassen. Wahrscheinlich nach Löschung des Lichts verstorben. Der Verstorbene war ein Kleptomane, der mehrmals in Haft saß. Unglaublicherweise klart er sogar im Gefängnis weiter, wobei das nur seiner klinischen Diagnose entspricht. Okay, die klemmt. Die geht nicht weiter raus. Wieso geht die mit dem Zombie weiter raus als die anderen? Ich würde sagen, hier ist nicht nur ein Zombie. Ich hab's gehört. Bist du mal kacken, Junge? Da lebt halt immer noch. So, jetzt bin ich mir nur umso sicherer, dass wir noch mal hochkommen, wegen diesem einen Schlüssel. Hier klemmt auch, okay. Hier ist noch was. Hier ist noch irgendwas. Ah, hier sind noch mehr. Ich Idiot. Machen wir jetzt einfach alle auf. Blockiert. Zum Glück sind ich immer noch mehr Leichen. Uäh. machen wir wieder zu ne? mir fehlt munition ich muss mal wieder herstellen anscheinend hier fällt eine kurbel ja wir kommen wieder hoch ich sehe das Schatten sind nicht ganz perfekt. Guck mal, das Rad hier mit diesen drei, Dring äh, mit diesen drei äh, Griffen in der Mitte ist einfach nur ein Rad an der Wand, ohne die, das Element. Tod. Ja. Na, ah, vielleicht. Hier gibt's keine Kiste. Vielleicht in diesem Raum. Das war sehr laut. will jetzt ja nicht unbedingt sterben, ne? So, ich habe jetzt ganz große Hoffnungen auf diesen Raum. Scheiße. Kann ich den da nicht noch? Nein, da komme ich gar nicht weiter. Okay. Also, äh, ich muss aber ganz kurz auf Klo. Mal jetzt zu. So. Das heißt einmal das hier und das hier und ich bin gleich wieder da. Okay, ich bin wieder da. Hallo. Äh, ja, ich brauche immer noch ein highlight Ich habe jetzt Angst, darunter zu gehen. Aber ähm, warte mal. Aber wenn ich verrecke, halt, ne? <lacht> Wobei ich habe jetzt eine Pistole und der andere müsste ja. Ich weiß nicht, ob die Blendgranate noch zählt. Aber der wird nicht mehr viel Leben haben. Hoffe ich. die jetzt ist der andere hier nope Ich habe Angst. Oh, ich hocke so. Kann ich? Oh, Wieso ist hier drin nur ein Scheißfilm? Gleich ist die Tür auf? Jetzt dann? Noch einmal? Ja. Ich dachte, halt, wir kriegen ein bisschen mehr hier. alles mitgenommen was ich kann außer anscheinend in diesem raum hier also hier ist ja der fahrstuhl das ist mir klar aber hier drin ist anscheinend noch etwas wenn ich das jetzt kombiniere, macht absolut gar nichts. Also, ist wirklich nur das Grüne, das eine Heilwirkung hat. Ich habe jetzt einen Schutzeffekt unten rechts anscheinend. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Oh mein Gott, unbedingt, unbedingt, unbedingt, unbedingt. E-Mail an Chief Irons. Äh, Polizeichef -Polizei Irons. Chef, Chief, Chef, was auch immer. Für Ihre unerschütterliche Unterstützung habe ich Ihnen einen kleinen Beitrag überwiesen. Betrag. Ich hoffe, ich kann mich darauf verlassen, dass Sie Ihre Untergebenen weiterhin überwachen. Insbesondere die Überlebenden der Villa. Beseitigen Sie sie, falls nötig. WB. Polizeichef Irons, ich habe Ärger mit der Umbrella Hauptquartier. Die Anzugträger wollen die Früchte meiner Forschungsarbeit einheimsen, Aber keine Sorge, der Sturm wird schon bald vorbei sein. Machen Sie nur weiter, was ich Ihnen sage, dann wird schon alles glatt verlaufen. Du musst keinen Sound haben. So. Irons, Sie müssen das Wachpersonal meines Labors verstärken. Ihre Handlanger sollen auf alle Verdächtigen schießen. Egal, ob sie getötet werden, selbst wenn es Umbrella-Mitarbeiter sind. Ich stehe kurz vor der Vollendung von G und ich will nicht, dass irgendein Arsch dazwischenfunkt. Erledigen Sie Ihren verdammten Job. Ich habe gesagt, dass ich mehr Wachpersonal brauche. Ist Ihnen nicht klar, wie wichtig das ist? Was das Finanzielle betrifft, so kann ich alles bezahlen, wenn ich erst die Macht habe. Vorher nicht. Kapiert? Sie sind nicht unersetzbar. B.B. Oh Gott. Eine beachtliche Sammlung, die der Herr hat. so den brauche ich nicht mehr den würde ich gern behalten die kann ich mal verstauen die brauche ich nicht und du kommst mal hier hoch sobald ich die verschossen habe ich nehme zuerst die dann ist fertig.